track gaming mm -hmm. lied, alle lieben diesen track alle fühlen diesen beat Denn es ist perfekt alle wollen dieses lied alle lieben diesen track alle fühlen diesen beat denn es ist perfekt Yeah wir wollen alles machen alle wollen es lachen lassen und die leute lachen lassen aber wollen machen was sie machen aber wollen dass sie lachen und die Spaß machen aber wollen krasse masse oh -oh. Alle fahren in die, Hood, denken, dass sie krass wären, aber wollen sich beschweren, ja, yeah. denn sie denken, dass sie krasser wären. Aber ihre Meister ist, dass ich ihre Taschen leer. Alle wollen Zeit, alle wollen Geld, alle wollen Hype, alle wollen Aim. Alle wollen tun, was sie können, doch es liegen sie im Bismarck und ich fahr vorbei mit Needco. Alle wollen Zeit, alle wollen Geld, alle wollen Hype, alle wollen Aim. Alle wollen tun, dass sie können, doch es liegen sie im Bismarck und ich fahr vorbei mit Needco. Alle wollen alles machen, alle wollen krachen lassen und die Leute lachen lassen. Alles machen, was sie machen, aber wollen, dass sie lachen und viel Spaß machen, aber wollen krasse Masse. Oh, oh, oh. Alle fahren in die Hood, denken, dass sie krass wären, aber wollen sich beschweren, yeah. Denken, sie denken, dass sie krasser wären, aber ihre Masche ist, dass ich ihre Taschen leer. Alle wollen Zeit, alle wollen Geld. Alle wollen Hype, alle wollen AIM. Alle wollen tun, was sie können, doch jetzt liegen sie im Beatmod und ich fahr vorbei mit Nitro. Alle wollen Zeit, alle wollen Geld.